Hier die einfachste und schnellste Möglichkeit, wie man in R Variablen umkodieren kann. Wenn Sie das Ganze nachvollziehen wollen, wie immer erstmal den Beispieldatensatz Orange hier in R öffnen bzw. in die Arbeitsumgebung laden und dann sieht man hier, dass das Ganze drei Variablen enthält und wir nutzen jetzt mal die Variable Age und die wollen wir in zwei Gruppen einteilen. Das ist ja das Alter von diesen Bäumen in diesem Datensatz gemessen in Tagen. Wenn wir Variablen umcodieren wollen, ist die einfachste Variante die Verwendung des Car-Packages. Dafür müssen Sie das Package einmal installieren und dann laden und dann können Sie sich die Hilfe zum Recode-Befehl anschauen. Vorsicht, diesen Recode-Befehl gibt es in verschiedenen Packages. Wenn Sie mehrere Packages installiert haben, dann hier auf das richtige klicken, nämlich den Recode-Befehl im k package hier gibt es Hilfe dazu und ich zeige jetzt mal das Beispiel, was ich gerade genannt habe. Und zwar wollen wir jetzt diese Altersvariable in zwei Gruppen einteilen. Zunächst mal überlege ich mir, wie soll die neue Variable heißen. Nenne ich einfach mal ageCut und somit schreibe ich jetzt hier dann hin, dass ich in dem Datensatz, also in dem DataFrame Data mit Dollarzeichen getrennt, dann eine neue Variable erstellen möchte mit dem Namen hCut Und dann sage ich, diese neue Variable ergibt sich aus, Recode Befehl. Und dann, in Klammern dahinter, aus welcher Variable ich das Ganze erstellen möchte. In dem Fall also in dem DataFrame Data, die Variable age Komma. Und dann kann ich in Anführungszeichen direkt hinschreiben, wie diese Umkodierung funktionieren soll. Und zwar kann man da mit Schlüsselwörtern arbeiten. Low ist also der niedrigste Wert, bis 200. Aus der Originalvariable soll in der neuen Variable auf die 1 gesetzt werden dann Semikolon und dann kann ich die nächste Gruppe definieren, 201 bis high, also bis zum größten Wert, soll in die 2 gesetzt werden. Dann kann ich das Ganze ausführen und mir dann direkt hier im Datensatz anschauen, ob die neue Variable so erstellt wurde, wie ich das haben möchte. Und man sieht hier direkt, hat wunderbar funktioniert, wenn das Alter age hier unter 200 liegt, hat die neue Variable den Wert 1 bekommen und wenn das Alter über 200 liegt, dann hat die neue Variable hier den Wert 2 bekommen. Soweit als kurze Einführung zur Umkodierung von Variablen in R.